Na, was machst du hier? Arbeiten? Die Jungs, sie sind am Arbeiten hier. Äh, wir machen äh, QA-Video. Äh, es sind viele Fragen offen. Ich habe mich jetzt echt eine ne, echt ne lange Zeit nicht gemeldet, weil es ähm, ja, war so ein bisschen viel Stress, ein bisschen viel zu tun. Ein bisschen viel Zeug auf einmal, auch viele Baustellen, die wir haben, erstmal so ein bisschen beseitigen müssen. Es kommen viele neue Sachen und ähm, da hat irgendwie so diese, äh, muss ich sagen, die, äh, wie soll man sagen, wie sagt man da, die Fantasie, nee, nicht die Fantasie, sondern die, was äh? Kreativität. Kreativität, danke. Kreativität ist so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, muss ich echt sagen. Ähm, und jetzt haben wir so ein bisschen wieder klar Schiff und jetzt, äh, der, jetzt kommt die wieder zurück und deswegen Starten wir jetzt einfach mal mit euren Fragen. Wir haben Instagram so ein bisschen einen Aufruf gemacht und schauen so, ja, was, was ist denn überhaupt Sache. Uh, zum einen geht es natürlich darum, warum steht hier jetzt die Honda? Uh, das ist eine Frage, die ist auch durchaus berechtigt und auf die gehen wir ein. Aber der Christoph hat noch ein paar andere Fragen für mich, die er von euch aufgeschrieben hat. Christoph, start mal rein, was haben wir denn? Genau, fangen wir mit einer eher grundlegenden Frage an, die eigentlich ganz interessant sein könnte. Woher kommt deine Leidenschaft für Zweiräder? Hey, hey, hey. Ja, Leidenschaft für Motorräder, eigentlich nicht für Motorräder, sondern grundsätzlich für, für, für Motorsport oder für Motore, für alles, was sich bewegt, was irgendwie Lärm und Krach und stinkt, also so irgendwie. Und dann, der Nachbarjunge ist schon mit, der, mit dem Mofa rumgefahren, ist mit der 50er ab und ich wollte auch mit der fahren, war aber noch zu klein dazu und, und, und so ging es eigentlich los. Und, und, ähm, und der Motorrad, Motorsport war dann aber für mich nur in der Kindheit zum Motocross fahren interessant und... Äh, und bin, bin für kleines Alter PW, 80. PW 80 war mein erstes Motorrad, Yamaha PW 80. Und mit der bin ich halt Wald und Wiesen gefahren. Bei uns war das halt erlaubt, da bist du einfach durch die Prärie gefahren und es hat keinen interessiert, das war Standard. Und, und so ging das halt los. Und dann kam aber Auto mit 18 und so und dann ist das so ein bisschen Vergessenheit geraten, dann kam bei mir der Automotorsport und der ist einfach irrsinnig teuer und der Automotorsport ist mir das insofern auf den Keks gegangen, weil da echt Geld die Welt regiert hat und umso mehr Kohle du gehabt hast, desto schneller warst du. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Schnauze voll mit Autos, ich verkaufe alles, was ich habe und habe mir dann eine SC57 gekauft. Und dann stand ich da im Winter mit einem SC57, Straßenmotorrad, ohne Führerschein. Dann habe ich mir einen Lederkombi gekauft, Alines, in weiß-blau, schön aufgetragen. <lacht> da gibt es tolle Bilder davon. Ja, und dann bin ich erstmal auf die Rennstrecke gegangen, in dem Fall nach Spanien. Und der Stefan war Fotograf bei dem Event, weil er, weil er es zu dem Zeitpunkt so nichts Besseres gebracht hat. Nee, ich meine, er hat die besten Fotos gemacht, überhaupt, muss man echt sagen. Entschuldigung, ja, ich nichts hören Nee, er hat, hat mich damals schon fotografiert, da haben wir uns schon kennengelernt. Und ähm, ja, äh, und, und dann habe ich, wie das jeder von uns weiß, dann habe ich da den Narren gefressen drin. Absoluten Narren. Weißt du, so, so. da warst so du Tag und Nacht, denkst du an nichts anderes mehr, siehst ja nur noch MotoGP-Videos an und, und, äh, und wartest darauf, dass du wieder Motorrad fahren kannst und darfst, weil es ist ja immer hier, ne? Also Slicks, Nenngebühr, rumfahren, das war ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich, das hat der Ausmaße angenommen. Ich habe ja ein ganzes Jahr, habe ich ja nicht mehr gearbeitet, bin ja nur noch Motorrad gefahren, bis ich keine Kohle mehr gehabt habe. Und was ich da für einen Scherbenhaufen hinterlassen habe, den wollt ihr gar nicht wissen. Aber davon abgesehen, und so kam ich zum Motorradmotorsport und, und das Geile an dem Motorradmotorsport ist eigentlich das, dass du mit, mit weniger Geld im Verhältnis zum Automotorsport trotzdem richtig schnell sein kannst. Und das macht Spaß, dass es mehr an dir liegt, als wie am Bike. Und na klar, da liegt es viel am Bike, aber, aber das ist so die Leidenschaft. Und... Ja, mittlerweile ist mein Job und ich weiß gar nicht, wie das einherging. Das ist ein längeres, das ist glaube ich mal ein großes Interview. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr, wollt, mehr wissen wollt. Ich kriege das jetzt nicht in fünf Minuten gebacken. Das ist too much. Too much information innerhalb kürzester Zeit. Genau, dann haben wir als nächstes eine Frage aus dem Fahrwerkbereich. Und zwar, woher weiß man eigentlich, dass man sein Fahrwerk anpassen muss? Das weiß man nicht. Man weiß nicht dass man sein Fahrwerk anpassen muss und das spielt keine Rolle, ob das ein Mountainbike ist mit einem geilen Fahrwerk oder eine Motocross oder ein Supersportler oder ein Naked-Bike auf der Straße. Eigentlich weiß man das erst, dass man Bedarf gehabt hat, wenn man einmal, wenn man einmal ähm, was Besseres gefahren hat. Also das ist eigentlich der Clou, ähm, wenn man arrangiert sich ganz lang mit dem, was man hat und sagt, ja, alles easy, alles cool, alles ist super. Ne? Und so war das bei mir lang in meiner Anfangszeit mit den ersten zwei Bikes, sage ich jetzt mal. Und wenn du da mal ein Bike kriegst, das gut funktioniert, dann sagst du so, hey, Moment mal, warum bin ich Idiot eigentlich so lang mit irgendeinem Scheiß rumgefahren? Und so ging es mir damals, wie ich 2018 das erste Mal auf die Yad Yamaha gegangen bin und quasi ein Bike hingestellt kriegt habe, was da wirklich gut funktioniert hat. Und das hat auch viel mit dem Fahrwerk zu tun, weil da einfach die Geometrien einfach mit viel Erfahrung schon hingestellt worden sind. Und da dachte ich so, das geht aber einfach. Und dann bin ich mit anderen Bikes gefahren, die auch aktuell und modern waren. Und dann habe ich festgestellt, oh, das funktioniert aber nicht so, das funktioniert auch nicht so. Aber das kann doch nicht an dem Bike liegen, dass das schlechter ist. Sondern das sind dann oft geometrische äh, Sachen. Und so ein Straßenbike kann auf der Rennstrecke eigentlich aus der Schachtel nur bedingt funktionieren, weil es ja immer ein Kompromiss ist. Der Hersteller, der geht daher und baut ein Bike und sagt, okay, da muss der mit 75 Kilo, der mit 80, der mit 85 Kilo, muss fahren können, der muss auf der Straße fahren können, mit Straßenreifen. Und dann gehen wir hier, packen Slicks drauf, gehen auf die Rennstrecke. Und dann bringen wir einfach viel mehr Compression ins Motorrad und und und. Also wir haben eigentlich immer Bedarf. Und ähm, seit ich mich so explizit und so, wie soll ich sagen, wie soll man sagen, explizit und schon fast verrückt damit auseinandersetzt fahre ich nirgendwo auf keiner Rennstrecke mehr gleich und merke Temperaturunterschiede von 15 auf 25 Grad und passt das darauf an, beziehungsweise auch mit Versuchen und Irrtum. Ne, probiere ich mal was und sage, nah, das war nicht so gut. Hier mache ich es anders, das, das können wir besser machen. Also das ist ein permanenter Progress. Und ich denke, jeder hat Bedarf, egal ob Landstraße oder Rennstrecke. Ich haben auch mittlerweile echt viele Landstraßenfahrer. Ne? Schon einige, oder? Mhm. Ja. Und ähm, die, haben auch, die haben auch Bedarf, vor allem, wenn sie dann merken, dass man ihnen helfen kann. Ne? Speziell Gabelservice seit zehn Jahren, nicht mehr macht. Und <lacht> die Gabel spricht halt nicht mehr an. Und, und dann machst du ein bisschen was und sagt ja boah, das ist ja Hammer. Ne? Und dann hat der einen, einen riesigen Gap-Unterschied. Aber gut, das ist klar, es ist immer wieder auf. Der Freilauf ist so geil, wie vom Stefan sein Das gefällt mir. Das macht meins nicht. Meine Renault macht. Das nicht. Ich hätte es auch gern. Das ist mein Lederkombi. Zwei Stürze hintereinander, einer rechts, einer links. Ich muss sie mal sauber machen. Bin nicht dazu gekommen. Frage? Genau, die nächste Frage ist dann auch noch etwas Technisches und zwar eher härtere Dämpfung und eine weiche Aha. Feder oder eher weiche Feder mit härterer Dämpfung von der Gabel. Also grundsätzlich ist so, die Feder die Feder ist Trumpf. Gell? Die Feder ist das Aller, Allerwichtigste im Fahrwerk und danach kommt noch mal lange nichts. Und Wer versucht, eine zu weiche Feder mit einer härteren Dämpfung zu kompensieren, der wird feststellen, dass es nicht funktioniert. Beziehungsweise wird er das dann erst wieder feststellen, wenn er es mal anders erlebt hat. Und also Feder ist das Allerwichtigste. Dämpfung ist die zweite Sache. In der Regel sind die Fahrwerke, die zu uns kommen, egal ob Standard oder schon Ölens oder sonst irgendwas, immer überdämpft. Meistens. Nicht immer. Gut. Neue Gabel für Öhlins SC-59, äh, für Fireblade SC-59, neue Open Cartridge, ähm, nein, meistens sind sie überdämpft, die haben zu viel Dämpfung und, ähm, und meistens auch zu weiche Federn, weil oft ist es so, dass, dass die Standardbikes werden ausgeliefert mit irgendwelchen weichen Federn, so, pff, SC57, SC59, alte r 1 s die, die damaligen Supersportler aus 2002 bis 2008, die haben echt softe Federn drin gehabt, muss ich sagen. Vorne so als hinten. Und na klar, was macht man mit, mit dem Mittel, wo man, hat, man dreht erst einmal alles zu. Und dann versucht man quasi irgendwie einen Bandscheibenvorfall mit, äh, mit Tabletten zu beheben. Und deswegen die Feder ist viel wichtiger. Das ist auch was, was man in den Seminaren immer, wenn ich immer mit der Feder anfange, sage ich immer, oh, Feder, ich was über Dämpfung, warum hat das ein Ausgleichsbehälter, was sind die Schimps? Oh, der Federn sind wirklich, keiner redet über Feder, indem du im, im, im Hobby-Fahrerlager reden alle über Klicks, Klicks, Klicks, Klicks und im Profifahrerlager, die klicken gar nicht mehr, die tauschen nur Federn. Und das ist auch der Grund, warum ich bei meinem Bike immer echt 3, 4, 5, 6 verschiedene Hinterachsfedern dabei habe. In verschiedenen Maßen, nicht nur ähm, die 95er-Feder für die Yamaha 1M, sondern verschieden, die nachgemessen, dann hat eine 97, die andere ist 93, ne? wirklich mal probieren, die Federn sind, das ist, das ist Trumpf, Feder ist Trumpf. Beantwortet? Schon ja, Ich die, ja. Ja. Genau, die nächste Frage das ist tatsächlich ganz interessant, und zwar warum, oder ist eigentlich, oder gibt es Planungen bezüglich eigenen Rennstrecken-Events? Hm, nicht, dass ich wüsste. Okay, dann, ja, dann sehen wir das hier als Beantwortet an. Hm. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich die meisten Zuschauer jetzt am, am ehesten erwarten. Wie kam es jetzt eigentlich zum Wechsel von Yamaha auf die Honda? Alec, Ich hasse die Frage. Die ist echt. die ist schwierig. Das wird aber nicht auskommen, glaube ich. Die Frage ist schwierig, weil ich habe für die Yamaha halt echt, also bei mir hast du halt echt, sag ich jetzt mal, da reinstechen können und dann ist der Blau rausgelaufen. Ne? Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe mit der, mit der Yamaha, habe ich meine, oh, da wir direkt die Gänsehaut, ohne Scheiß, weil das ist wirklich krass, wirklich, also die Yamaha ist für mich das, das, das Bike gewesen. Ja? Und immer, also ich habe meine ganzen, meine besten Rundenzeiten, meine tollsten Erlebnisse, auf der Strecke, die schönsten Runden habe ich mit dem Motorrad gemacht. Und ja, ähm, und da gibt es auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also es gibt gegen das Motorrad nichts und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Das ist, das, das ist vermutlich das einfachste, schnell zu fahrenste Motorrad. Und das wird es auch bleiben, solange jetzt nicht was anders kommt. Ähm, und, und das hat auch überhaupt nichts mit, mit Ja zu tun, weil viele natürlich, ah, da kriegt er keine Teile mehr oder so nach dem Sturz. Du, ich bin so wenig gestürzt, da, da hat keiner rumgeschissen, weil ich jetzt da gestürzt bin. Also das ist halt, das ist halt irgendwo Part of the game und, und gehört dazu. Ähm, nichtsdestotrotz äh, äh, gibt es da überhaupt kein böses Blut oder so. Im Gegenteil, also wir gehen da im, im gut auseinander. Ich fahre morgen fahr ich runter zum Handy und bringe ihm das Motorrad. werden da auch noch mal ein bisschen zusammensitzen und ein bisschen quatschen. Ähm, aber und ich bin ja schon mal auf der Honda gesessen, 2020 beim 1000 PS Event am Repulering. Und im Serienzustand ist die Honda echt, echt cool. Ne? Also, die ist also echt ein geiles Paket. Und es gibt ein paar Sachen, die reizen mich an dem Bike. Ja? Also, das ist zum einen ähm, der starke Motor, der aber komplett andere Charakteristik hat wie die Yamaha. In der Mitte geht halt nichts oder weniger. Im Verhältnis zu Yamaha und oben raus geht er halt, ich ein bisschen wie ihre 600er mit der Leistung von 1.000er oben raus. Aber, ähm, okay, fangen wir an mit dem, mit dem Nachteil. Ja, also der Nachteil von dem Bike zur Yamaha ist ganz klar offensichtlich, sie ist nicht so handlich. Also wo die Yamaha ganz ganz wie so ein Fahrrad von links nach rechts geschmissen werden kann, das geht halt nicht. Das, das wird jeder feststellen, der das Bike, der das Bike gefahren hat. Und ich habe die 2020 schon beim 1000 PS Test gefahren und habe da schon so ein bisschen geliebäugelt, damit hat man schon Spaß gemacht, was also es hat sich dann nie ergeben und ähm, jetzt hat es sich ergeben. Und, und jetzt bin ich halt drauf gesessen in den Brünn und habe festgestellt, scheiße, ich bin halt vor einem Tag schon die gleiche Zeit gefahren wie mit der Yamaha, obwohl ich die Yamaha über, über tausende von rennstreckenkilometern erprobt habe und ich habe eigentlich nichts verändert, nur ein paar kleine Geometri-Sachen. und dann bin ich sofort zu so schnell gewesen und dachte immer, boah, das hat echt Potenzial, obwohl ich das Wort Potenzial nicht mag, das ist eigentlich ein Scheißport, weil es ist immer, jeder sagt, das hat Potenzial, warum machst du das nicht besser, dass es, also warum reißt das Potenzial nicht aus, dann brauchst immer sagen, das hat Potenzial. Aber sie ist nicht so handlich und das ist auf Strecken wie in Rijeka zum Beispiel, ist das nicht so einfach, also die schnelle Wechselkurven, wo du Unterzug Zug umlegen muss, da ist das mit dem Bike schwerer und, schwerer und du musst dich damit mehr befassen. Und ähm, es gibt keine Daten. Es gibt es, bei der Yamaha weiß ich alles, da weiß ich ganz genau, wie muss ich das Federbein von der Länge haben, wie muss ich den Gabelüberstand haben, welche Federn passen. Jetzt habe ich alles rausgefahren im Laufe der Tausenden von Kilometer und hier weiß ich halt nichts. Und da startest du von neu. Aber das ist für mich eine Challenge, vor allem als, als Fahrwerkstechniker mittlerweile, wo ich sage, ähm, es kommen mittlerweile immer mehr Leute mit so einer SC82 zu mir und sagen, hey, äh, kannst du mir das Fahrrad machen? Und ich sage, klar. was beziehe ich mich auf Ölinsdaten? Und, äh, und jetzt, nach den äh, zwei, drei Ausfahrten, ähm, möchte ich sagen, äh, gehe ich von den Ölinsdaten, weiß ich, wo ich, in welche Richtung ich gehen muss, damit es noch besser wird, damit es handlicher wird, damit es äh, einfacher zu fahren ist, auch für den für den mittelmäßigen Hobbyfahrer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da jetzt einfach irrsinnig Interesse habe, was Neues rauszufinden, mich damit zu beschäftigen und zu wissen, okay, wie muss ich das Bike hinstellen, dass es für einen schnellen Hobbyfahrer passt, für einen mittelmäßigen oder für einen Einsteiger. Und, und, und diese Arbeit, diese Entwicklungsarbeit, die macht mir irrsinnig viel Spaß. Und da habe ich halt jetzt von der Firma Gesselbauer die mir das Bike zur Verfügung gestellt haben, ähm, die die Honda-Vertretung haben. Äh, der Gary fährt der ja selbst in der Alpe 3 oder ist er gefahren mit dem Motorrad und hat das gewonnen. Äh, und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass sie sagen, du, ähm, investier mal ein bisschen Zeit und, und schauen wir mal, was wir machen müssen, damit man auch die ganze Hobbyfahrer-Bandbreite mit dem Motorrad abdeckt. Und ich glaube, das ist noch nicht so weit, aber wir sind relativ schnell auf einem guten Weg und, und das Motorrad hat ähm, hat äh, durchaus Sachen, die wo auch besser sind wie bei der Yamaha. Und das ist zum Beispiel für mich äh, ist der Motor, ganz klar, weil der oben raus irrsinnig viel Leistung hat. ich mit der Yamaha oft, ganz oft verhungert bin, ähm, speziell beim Überholen auf jemanden aufgelaufen, auf einen Ducati-Fahrer, der schneller war als ich, äh, der langsamer war wie ich, aber ich bin an dem nicht vorbeikommen, weil der auf der Geraden immer mehr weggefahren ist. Und das Problem ist halt hier jetzt eliminiert. Und das ist echt cool, weil du da ähm, auf der Geraden mehr machst, aber nichtsdestotrotz muss es irgendwo dann in der Kurve einbüßen, sonst wäre ich ja mit der Honda jetzt schon schneller als mit der Yamaha und das ist nicht der Fall, also muss es im Moment noch die Kurve, der Kurvenspeed oder Kurveneingang, Kurvenausgang, irgendwo büße ich noch ein, ich bin mir noch nicht ganz sicher wo es ist, aber irgendwo büßen wir noch ein. Aber wir werden es rausfinden und das machen wir eben Laune und äh, klar. Uh, und sie haben ein bisschen mehr Bremsstabilität durch das, dass das Bike länger ist. Also ist allgemein länger und steifer. Das ist, geht auch in dem einher, dass es quasi dadurch nicht so handlich ist. Das ist der Kontra. Der, der, der, der, der um, und ich habe es ist ein bisschen anstrengend zu Fahren, meines Erachtens. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass ich da echt Fun habe dabei habe, das rauszufinden und mir hat das irrsinnig Spaß gemacht mit dem Teil. Um, und das ist echt ein, ein souveränes Motorrad. Und, und, und so wie sie da steht mit der Carbonverkleidung, auch, so wie wir es eben bei der Yamaha auch schon mal gehabt haben. Die hat jetzt hinten ähm, das Standard SP Federbein drin, das umgebaut wurde mit äh, Elektronik weg und dafür mechanische Versteller. Da ist 2D Data Recording drin. Das braucht man einfach zum Entwickeln für die, für die, für die, für die, für die Geometrie Sachen. Wir haben ähm, vorne die Standard SP Öhlins Gabel mit einem äh, Close Cartridge von Öhlins. Das wurde umgebaut. Dann natürlich die Kit Elektronik. Die ist schon wichtig, damit du Übersetzung ändern kannst kannst etc pp das kann man mittlerweile auch mit einem flash ich glaube die code factory glaube hat da was gemacht ähm, aber wir wollen natürlich da die kit Elektronik damit man auch früh ändern kann mit Motorbremse etc. Und auch der Kabelbaum hat dementsprechend klein ist. Ansonsten ähm, ist das Motorrad relativ ziemlich original bis auf das Schnellwechselsystem und hat eine offene Auspuffanlage. Ähm, und selbst die Bremssättel sind Serie. Äh, Gut, die Pumpe, die Bremspumpe ist eine andere, die große, aber ähm, das ist relativ seriennah, also seriennäher, als ich mit der Yamaha gefahren bin, also Serienkabelbrücken, ähm, Serienumlenkung, äh, das ist alles Serie, also sogar die Schalter hier sind Serie äh, und trotzdem ist es, ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schnell und ähm, gut, Fußrasten sowieso, Lenkerstummel, gut, das ist nicht Serie, ist von Bonamici in dem Fall, die passen eigentlich ganz gut. Ja, und was machen wir dann damit? Ähm, wir werden jetzt ein bisschen experimentieren, von der Serie an ein paar Stellen weggehen. Ich werde ein paar verschiedene ähm, äh, Gabelbrücken probieren, um ein bisschen mit dem Nachlauf zu spielen. Wir werden ähm, die Kit-Umlenkung von HRC testen, ähm, damit wir einfach ein paar Daten sammeln, was braucht man, was ist notwendig. Ja, und das ist jetzt mein Job, weil ähm, wenn jetzt ich muss mich ja weiterentwickeln, wenn natürlich irgendwie Honda-Fahrer zu mir kommen und sagen, baue mir mein Fahrwerk um dann muss ich mich auf irgendwas beziehen können. Und das tue ich mich bei der R1 relativ easy, weil wir da alles haben und alles wissen. Und bei der Honda wusste man halt bisher nichts. Und deswegen denke ich, macht es durchaus Sinn, dass man das einmal fährt. Und, ähm, genau. und deswegen ist jetzt einfach eine neue Zeit da. Und, und dann werden wir halt einmal ein bisschen Honda fahren. Das ist halt so. Und das ist ja ein geiles Bike. Unstrittig, würde ich jetzt einmal behaupten, oder? Ah ja, Suzuki. Also schaut gerne mal beim Gessl Power vorbei, der heißt die Honda-Vertretung, der hat auch ein paar da, da gibt es Motorräder, der kann die zusammenstecken. Vielleicht bauen wir auch in Zukunft einmal eine Mindle Edition, ähm, da sind wir noch am Verhandeln, schauen wir mal, ob sich da was ausgeht, dass wir wirklich einmal sagen, okay, wir bauen dann Komponenten zusammen auf einem Motorrad wo wir sagen, das finden wir cool, so würden es mir gerne fahren und so würden wir es dann auch gerne verkaufen. Bleibt es da gerne am Ball. Ja und dann haben wir hier noch ein äh, Suzuki Neuaufbauprojekt von der GSX-R 1000 Bauer 2017, die hat einen Unfallschaden gehabt und da die bauen wir neu auf und äh, da steckt man ein bisschen was rein und Renngrip äh, versorgt uns dann mit den Teilen, da bleibt es am besten äh, gespannt, äh, was man da alles für Teile reinbauen und der Plan ist so ein bisschen, nicht unbedingt Low Budget, aber nicht Ölins und Accra, sondern halt so ein bisschen, okay, die Kostengünstige. Nein, man, Agra kommt trotzdem rein, oder? Die Frage. Steht nur in den Sternen. Äh, weil, weil Auspuffanlagen ist echt schwierig, es, ist, es gibt halt echt wenig Alternativen. Ähm, vor allem sind die Alternativen dann auch nicht wirklich viel günstiger. Hm, ist so ein Thema, da sind wir noch nicht schlüssig, glaube ich. Aber sonst versuchen wir da jetzt nicht die teuerste Carbonverkleidung und die teuerste Fahrwerk, sondern machen, Fahrwerk machen wir mit Kitech, ähm, Lassen die Standardgabel, machen nur Kitech einsatz rein, also Cartridge... Oh, äh, na, Klaus nehmen wir. Klaus ist besser. Ja, wir müssen da Klaus. Ja, ist egal. Das ist, auch, das ist ein Diskussionsthema zwischen, zwischen uns zwei. So, und hinten Ketteg-Federbein und so, da machen wir ein bisschen einfach, nicht low budget, aber, aber so, dass es für, eigentlich für jedermann, jeder, oder nicht jedermann, aber für, für mehrere ähm, Rennstreckenfahrer bezahlbar wird. Und, und ähm, ja, da, da, aber das, wird, das werden eigene Videoreihen. Wir müssen eigentlich die Tage Details kriegen, oder? Das dann müssen sie eigentlich heute kommen, wenn es gestern verschickt ist. Ja, vielleicht kommen sie ja. Ja, genau. Also, müssen wir müssen uns noch verabschieden. Entschuldigung. <lacht> also, danke fürs Zuschauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, was wir so machen und was wir so treiben. Sorry fürs lange nicht ähm, ja, mein Gesicht wieder vor der Kamera haben. Wie gesagt, war echt viel, viel Stuff im Moment und äh, die Kreativität ist hat darunter gelitten. Und, aber jetzt gibt es wieder mehr, mehr Material. Wir haben ein bisschen vorbereitet und genau. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Teilst das Video mit euren Freunden und äh, ja, genau. Ciao.